Es sind 62 Maschinen, aber die es Es sind 62 Wagen, aber es sind mehr Leute, weil manche, aber manche Lehrlinge hier angelernt wurden und mit in den Autos waren. Und, aber die wollen auch hier bleiben und solidarisch bis zum Ende hier an diesem dieser Streikversammlung teilnehmen okay. Hello uh, my name is Ornike uh, we have a very big problem we stay here at parking uh, three weeks three weeks and uh, we waiting uh, with uh, money no so we charge, the money and uh, can can we after uh, working misses das Kampagne, die Situation, dass die Arbeit jedes sind schlecht, schlecht, schlecht. Nichts, sagt, dass äh, bei diesem, äh, Sie sind hier versammelt weil bei diesem Unternehmen die Arbeitsbedingungen jedes Jahr immer und immer schlechter werden. Es wird immer und immer nur schlechter und nichts wird besser. Das ist die Situation, Uh, I, I, I don't know we, we don't uh, we, we want only women, And can we working. U nas jest naturalne azin on uh zaplatil -huh. te dni, które my zarabitali, это 50 дней выходить. И чтобы он заплатилета и ми разойдёмся. И он этого мог сделать за дня и этот вопрос, но он нас не считает людьми. Er sagt, die Forderung ist einfach, die 50 Tage, die diese Leute hier gearbeitet haben, sofort zu bezahlen, dann, das hätte er in zwei Tagen klären können, dann wären sie alle auseinandergegangen, aber er denkt, dass er dort Mafia ist und diese Leute hier nichts wert sind, der hält sie nicht für Menschen. Und deswegen uh, will er da Exempel statuieren. Und macht das nicht. The army, uh, we both army and uh, Polish policy. Rutkowski, this Rutkowski patrol. And uh, this is a very big problem. Uh, nu, uh, come here, uh, come here uh, Deutschland, nur Germany policy. And uh, no, this is uh, uh, norm. Uh, Normal, uh, wir sind nicht nur hier zusammengekommen, unsere Kollegen haben sich in Vipitano zusammengebracht, aber dieser Mafiozin Lukas hat es so gemacht, dass diese Leute там sind. угрозами dort mit den Drohungen, mit seinen Spezinssätzen hat er es so gemacht, das, dass diese Leute rausgegangen sind. Und wir sind nur hier. Wir waren, hier. Wir waren in Italien in er hat gesagt, er sagt, es sind nicht nur hier Leute versammelt, es haben sich Leute auch an anderen Orten versammelt in Ibiteno in Italien, überall. Aber dieser Gangster mit seinen paramilitärischen Truppen da hat es geschafft, die anderen Versammlungen aufzulösen die Leute einzuschüchtern mit drohungen mit gewalt so dass nur diese Streikversammlung, hier übrig geblieben ist они очень много сделали уже мы очень благодарны потому что мы чувствуем очень большой поддержка из этой области из кермани вообще ну не знаю мы это вот не ожидали такой поддержки очень благодарны очень много уже так что er überwältigt ist von der Solidarität, die die Leute hier, von den Leuten, die, sie, die hier in der Gegend wohnen, erfahren haben. Die Leute haben hier schon eine unglaubliche Menge geta getan. Sie haben nie erwartet, dass es so eine solche Anteilnahme an ihrer Situation gibt, von den Leuten, die hier wohnen. Und die sind sehr dankbar an allen Menschen, die hier solidarisch geholfen haben.